Wenn Sie Ihre Ergebnisse aus Lime Survey in Excel exportieren wollen, können Sie das während einer laufenden Umfrage machen oder Sie können die Umfrage beenden. Wichtig ist, dass man dann hier die Umfrage zeitlich beenden wählt und nicht das Umfrage deaktivieren. Dann kann man nämlich auf die Daten nicht mehr zugreifen. Ich beende also die Umfrage zeitlich und dann kann ich die Antworten exportieren von Lime Survey in Excel. Dafür gehe ich hier auf den Punkt Antworten, Antworten und Statistik und dort wiederum muss ich dann auswählen Export und dann Ergebnisse für externe Anwendungen exportieren. Da kann ich dann hier Excel auswählen und man sieht dann, dass ich hier noch einiges einstellen kann. Man kann auswählen, welche der Spalten, also welche der Variablen exportiert werden sollen. Man hat hier noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Normalerweise kann man hier... Die Voreinstellungen lassen beispielsweise bekommt man dann als Überschriften jeweils den vollständigen Fragetext. So und wenn man mit seinen Einstellungen hier zufrieden ist, dann kann man auf Export gehen und bekommt das Ganze dann direkt als Excel-Tabelle angezeigt.